Als Industriekauffrau und Industriekaufmann haben wir die Verantwortung, wenn es um den Einkauf von Rohstoffen, die Erstellung von Rechnungen und die Kundenbetreuung geht. Aber das ist natürlich nicht alles. Werde jetzt Industriekauffrau oder Industriekaufmann bei Baumit und starte deine Lehre mit Zukunft.